Herzlich willkommen zu unserem noch neuen Video. Ein Wurschteln. Ja, und zwar sind wir in Hofügen. Jetzt geht es drauf auf den Berg, zu Fuß. Äh, ob das verboten ist oder nicht, wissen wir nicht mal wirklich. Aber ihr seht, wir sind nicht alleine. Hier ist Höchstbetrieb. Unten auf dem Parkplatz ist noch viel, viel mehr los. Und man bezahlt offiziell Parkgebühr von den Leuten von Hofügen aus. 5 Euro kostet es jedenfalls. Meine erste Skitour, Martin und Vicky, waren schon. Für mich jetzt aber die erste. Ich war einmal am Gletscher und Tischnee sollte genug da sein. Wir gehen allerdings ein bisschen seltsam, weil der Martin hat leider seine Welle zu Hause gelassen. Deswegen werde ich jetzt seine Ski mit auf den Rücken nehmen. Und ähm, Hauptsache wir landen nachher oben und können abfahren. Oh ja, schön! Äh, Drei Shuttle werden, glaube ich. Ja, das mit den Fällen im Winter, das ist perfekt, wenn man so Taschen umrahmt, das habe ich heute in der Früh noch schnell gemacht, und einen Rucksack genommen und zack, ausgeleert, jetzt denke man mir, hm, irgendwas habe jetzt weniger mit, das waren die Fälle. Naja, wir werden schon hochkommen. Ja, ja. Auf jeden Fall schreit der Schnee nach uns. Ja, ihr werdet es nicht glauben, aber der Martin hat sich gerade eben Fälle ausgeliehen. Ja, also es ist das ist so unglaublich, schön. weil so viel ist dann auch wieder nicht los. Also und das cooler ist, von der Brieren passen sie jetzt auch, das ist echt der Wahnsinn. Also ja, farblich passen sie auch, das ist das Allerwichtigste, ja, damit ja, läuft. Ja. Hier ist die noble Fellleierin. <lacht> <lacht> ja, hier ist quasi schon vorzeitig Weihnachten passiert. Ja, äh, oft ist man um Fälle so froh, weil man sagt, ah, Fälle, ich muss hiken. Aber wenn man hiken will und man hat keine Fälle, hey, man sieht das Problem. So die ganz aus. sauber putzen die Fälle, dass das halt, dann das <lacht> funktioniert. Weil nicht, dass ich nicht auf die genaue Pasta noch verliere. Wir man ein bisschen was mit, an Tapes und so. Da können wir etwas zusammenflicken. Damit ja, also sollte der Tag gerettet sein. Yes. Ja, Earn Your Turn ist hier auf jeden Fall Programm. Und die Schneekanonen machen es nicht unbedingt angenehmer. Martin sagt, er ist ein Liftfahrer. Begleitet von angenehmer weihnachtlicher Stille und einem leichten Summen Ah. Geht es bei uns gemütlich den Berg rauf? Ja, cool. Aber oben bleibt dran, wartet fetter Powder, was ich so mitbekommen habe. Jetzt sind wir raus aus den Schneekanonen, sogar schon eine ganze Zeit lang. Und jetzt ist es wirklich idyllisch und Winter Wonderland pur. Das Coole da ist ja, wir gehen eigentlich so ein bisschen auf. Die ist super ausgespurt schon. Und da hätte der Bau daran so ein Ende. Ja, wenn die Konti reichen, würde das so 20 mehr am Tag auf und nieder. Jetzt müssen wir erstmal einmal rauf. Ah, wird besser und besser. Wir nicht, aber das Panorama. Was mir nicht? Ja, schwer. Ja. ich meine Fälle bier halt nicht da aber es geht. Ja, immerhin hast du. Mich. War ohne war es jetzt heftig. Ja, das stimmt. Äh, hier wäre es echt nicht. Ja, du hast schon nicht. Ja, ich mag auch nicht mehr. Ist so wie ein Handelfahrer, das ist schlimm. Aber wir müssen alle halt durch. Ja. Für alle, die sich fragen, wie lange Stecken ist wenn ich so gehe, eigentlich relativ kurz, weil ich jetzt halb bin zum Umstellen, 1,20 Meter. Hat aber einen Nachteil, wenn man den so nimmt. Man macht einen Stock, keinen Satz. Oh! Ja. Da ist wirklich Schnee. Schaut echt nicht so aus. Aber die Seite hat viel mehr mit Wänden. Also der Wind kann man sehen. Teilweise am Schnee, echt total verblasen und da ist wirklich massiv Schnee, das ist total <lacht> Jetzt haben wir die Sonne auch erreicht. Das ist schon fein. Aber wer guten Schnee will, der muss auch mit Schatten zurechtkommen. Ja, mega. <lacht> Ja, wir haben die Sonne erreicht. Bei uns ist Riegelpause angesagt und wir sind überall in den Wolken. 6000 Höhenmeter vertikaler Aufstieg. Wir sind nicht so motiviert im Touren gehen. Aber wir müssen jetzt durch, wir wollen doch ein bisschen wedeln und so. Gell? Und ja. Also, Und wir haben auch das schwere Gerät am Fuß. <lacht> hey Ich hab Fälle gekriegt. Das war, war eine Rumkolonie. Weit haben wir es jetzt aber trotzdem nicht mehr. Ja, Panorama ist jetzt schon wieder richtig gut. Aber viel weiter unten dürfen man nicht sein. Sonst wären wir drin in der Nebelsuppe. Braucht man Stirnlampen. Oh ja. ja. Ja, oben sind wir. Martin sieht es gleich, wenn ich rüberschwenke, äh, wer sich fragt, wie warm es ist. Ich habe vier Kapuzen auf und wenn ich eine fünfte hätte, würde ich die auch noch aufsetzen. Panorama ist aber echt geil. Und los ist hier oben jetzt auch nichts mehr. Keine Ahnung, wo die unten alle hin sind. Weil da waren ja doch ein paar Autos. Ja. Aber hier sind wir jetzt. Allein beim Aufstieg haben wir auch keinen gesehen. Wahnsinn. Das also. Coole ist ja da, gesagt, da geht die Piste. Und neben der Piste, wir kennen es ja vom Winter. Gibt es immer wieder so Rinnen und so Ablagerungen in kopierten Gelände? Da ist teilweise, ich glaube, zwei Meter Schnee drin. Also da kannst du unbeschwert fahren. Und wo der Windgang ist, da ist halt so wie da. Also da hinten schauen schon wieder die Fößen aus. Also das ist echt Egal, es ist halt noch Anfang Dezember. Ja, dafür ist es echt richtig, richtig gut. Da hatten wir schon andere Winteranfänge. Aber uns ist jetzt wieder Jausenzeit. Weil egal wie kalt, eine kurze Jause muss schon sein. Ich habe wieder meinen Cash dabei. Er hat schon Apfeltaschen abgedeckt. Und jetzt muss er aber seinen Schuh richten. So, jetzt aber wirklich. Jetzt ist der Martin auch beim Jausen und nicht mehr beim Schuh richten. Aber cool, aber cool, aber cool. Ja, ich bin bereit Erst zum Runterfahren. Aber <lacht> ja, glaube ich noch nicht. Du machst doch nicht das Sinn. Fein.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 Wir machen gerade noch eine Pause in der Sonne und dachten wir machen hier gleich unser Pirti-Video, weil unten im Schatten am Auto ist es eh nicht so toll und da sind dann auch wieder die Schneekanonen, also es ist eigentlich nur laut. Ja, wie ihr cool gesehen was? habt, die Abfahrt war super geil, Aufstieg war auch episch, allerdings lang. Äh, wir sind irgendwie nicht so die großen Skitourengänger. wir machen sonst ja eben eher Variantenfahren, wo man immer nur kurze Sachen aufsteigt. Genau. Dafür vielleicht auch öfter am Tag, das ist egal, mhm. aber halt nicht so ewig am Stück. Ja, hier waren es jetzt ziemlich genau 1000 Höhenmeter. Äh, ist auch gut, weil sonst wäre die Abfahrt zu kurz. Aber hoch ist es auf jeden Fall lang genug. Ähm, genau, vollkommen okay waren die 1000. Super Sache. Bis Weihnachten werden wir uns eine mal so durchhandeln. Das Skigebiet soll noch irgendwann öffnen, haben sie gesagt. Ja, Heiliger werden wir Abend. sehen, was passiert. Wir werden sehen. Auf jeden Fall nichts, wo es wir werden wir umsatteln, vielleicht auf die Fatbikes wieder mal. Auf jeden Fall bleibt es dran. Bis zum nächsten Mal. Und Daumen nach oben nicht vergessen. Danke. <lacht> Danke, Ciao. tschüss.